Das soll es gewesen sein, erstmal als ersten Teil, den ich Ihnen hier mitgebracht habe. Und ich finde, man kann viel darüber reden, aber letzten Endes probieren geht über Studieren. Und diese Möglichkeit biete ich Ihnen jetzt. Wir haben Ihnen ein, ähm, ein System bereitgestellt. Das ist tatsächlich sogar dieses Edu-Projekt. Und den können Sie einfach selber mal. Kommentare machen an einem Video, was dort für Sie hinterlegt ist und äh, ja, mein, meine Empfehlung an Sie ist, wenn Sie sich dieses Video angucken, denken Sie doch mal darüber nach, unter welcher Perspektive schauen Sie sich das Video an und äh, wozu möchten Sie eigentlich Feedback geben? Denn das eine ist die Funktion, aber das andere ist ja immer auch nochmal die Frage, was mache ich dort eigentlich und worauf will ich eigentlich fokussieren. Wenn Sie das gemacht haben, dann freue ich mich, wenn Sie gleich zum zweiten Teil dazukommen.